Peter. Und heute den ganzen Tag Michi, zwischendurch gibt es noch eine Prüfungsausschusssitzung, die ist ziemlich wichtig, weil es darum geht, welche Art von Prüfungen wir schreiben. Ich hatte gerade einen Prüfungsausschuss und es wurde beschlossen, dass alle Prüfungen für die nächste Periode online stattfinden werden. Ja. Online-Leben endet noch nicht. Das nichts. ich auch selber gar nicht gesehen. Wieder voll der schönen Tag. Okay, ich versuch's. Wir diskutieren gerade, welche Wohnung du am besten nehmen solltest. Aktuell Tendieren wir beide für die außerhalb, aber mal sehen, für welche du dich letztendlich entscheidest. bin sehr gespannt. Nach der Präsentationsvorlesung etwas Zeit haben wir die Möglichkeit, noch ein bisschen die Fachschaftssitzung vorzubereiten. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen. Leider möchten sich nicht so viele danach treffen. Bitte aber trotzdem schön, wir haben ein paar richtig coole Punkte zu besprechen. Das Wetter ist unglaublich schön, der Himmel ist so klar, es fühlt sich irgendwie herbstlich an. Ja. TH im Hintergrund. Cool, wir kommen jetzt gerade zu spät zu präsentieren. So. Das war's für dieses Semester mit dem Modul präsentieren. Alle haben bestanden. Nächste Woche fällt aus. Damit sind wir erstmal durch. Für Freitag brauchst du noch einen Test, einen negativen Test. Das kriegen wir hin. Uh, oh ja, ich auch. Okay. Nee, du nicht. Wann bist du denn geboostert wir sind worden? Am mhm. Donnerstag ich bin soll kommt nach. das äh, als getestet Geld. Hab euch lieb. Wir sehen uns Freitag. Bis Freitag. Ciao, ciao. Es wird Zeit, dein Zimmer aufzubauen. Starbucks für eine gute Stunde noch. Mir ist noch eingefallen, dass ich äh, etwas von Ortloff holen wollte und deshalb bin ich ein bisschen früher losgegangen jetzt. Äh, ich hatte allerdings immer noch etwas Kaffee und wollte mir den gerne in so einem To-go-Becher geben lassen. Das Ding ist, ich habe gar nicht dran gedacht, aber die müssen für diesen To-go-Becher einfach 5 Cent äh, extra buchen. heute Sport geskippt, aber ich dachte ich kann nicht zweimal in Folge nicht zu EPI gehen. Also mache ich mich kurz auf den Weg dahin, eine Kleinigkeit zu holen, damit ich ein schönes Frühstück habe, damit ich gut gekräftigt bin und sehr viel in Mathe schaffen kann. Und darüber hinaus, jedes Mal wenn ich da bin, denke ich auch an dich.